Mein Name ist Jan Tunder, ich bin 21 Jahre alt, mache eine Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik in der nordsee Emden. Ich bin seit 2018 dabei und das macht mir sehr viel Spaß. Die Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik teilt sich in zwei Parts auf, einmal Theorie und einmal Praxis. Die Theorie wird in der BBS in Kloppenburg vollzogen. Im ersten Ausbildungsjahr ist es so, dass man zwei Tage zur Schule geht und drei Tage im Betrieb hier in der Nordseele ist. Im zweiten und dritten Ausbildungsjahr ist es so, dass man einen Tag in Klautenburg ist und vier Tage hier in Nordseal in Emden. In der Ausbildung ist es so, dass man eine Zwischenprüfung hat, die ist nach anderthalb Jahren, und eine Abschlussprüfung, die ist nach drei Jahren. Da gibt es einen Theorie- und einen Praxisteil, da plant man sein eigenes Event und stellt das dann dementsprechend vor in der Schule. Die Aufgaben in der Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik sind sehr vielfältig. Dazu gehören im Bereich Licht, Ton, Video und Regelung und Bühne, die man in jedem Bereich, in jeder in jedem Gewerk selber plant und strukturiert. Das Ganze baut man selber auf, äh, führt man selber durch. Es ist sehr interessant hier, äh, weil wir sehr viele verschiedene Veranstaltungen haben. Dazu gehört der Klassikbereich, dazu gehören Konzerte, dazu gehören auch Partyveranstaltungen. Zum Beispiel im vergangenen Jahr hatten wir die Mallorca-Party, da konnten wir uns als Auszubildende sehr gut einbringen. Da haben wir uns ein eigenes äh, Lichtkonzept überlegt und entwickelt, das Ganze dann aufgebaut. Man äh, trifft natürlich auch viele interessante Leute, lernt viele interessante Leute kennen, unter anderem natürlich auch Promis, das äh, bleibt auch nicht aus. Ja, macht sehr viel Spaß hier.